Und schön, dass ihr am Start seid. Aus Leipzig zu 500 Euro, wer mir den besseren Döner liefert. Also die Regeln sind, denke ich, klar. Wir haben hier den Ehrenmann Robin. Grüß dich, Robin. Und wir haben den Christian. So, für euch ist wichtig bei diesem Video ein Special. Also zum einen, ihr müsst natürlich abonnieren, wenn ihr in der nächsten Folge dabei sein wollt. Und die Likes in diesem Video entscheiden, was das Preisgeld ist für die nächste Runde. 1000 Likes, 100 Euro, allerdings gedeckelt, wenn ihr jetzt voll übertreibt bei 3000 Euro, damit ich nicht arm werde. Also ihr könnt entscheiden, wie viel das Preisgeld beim nächsten Video ist. Ja, und ihr könnt euch bewerben für die nächste Runde. Wir legen los. Lieber Christian, stell dich doch mal ganz kurz vor, das vielleicht noch. Ja, also ich bin der Christian, komme hier aus Leipzig und ja. ähm, habe einen Kommentar geschrieben, ging ziemlich schnell und schwupps stehe ich hier. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich gute Chancen mit meinem Döner habe. Äh. Auch wieder ein Glatzkopf, letztes Mal hatten wir auch einen Glatzkopf. Äh? Ja, das stimmt ja, äh, So da Roppeln oder so ja, war das ja, genau, ja, ja, genau. Warum denkst du denn, du wirst den äh, Christian abziehen? Ich denke nicht mal, ich werde ihn abziehen. Ich denke, ja. das wird heute ein gutes Battle auf Augenhöhe. Äh. Weil das beides gute Döner sind auf jeden Fall. Ja, wir lassen uns überraschen. Ich gönn's ihm auch. Also wir machen jetzt hier heute definitiv... Äh Harten Zweikampf. Aber, aber du willst gewinnen? Natürlich. <lacht> wer, wer möchte denn nicht gewinnen, 100 Ich frage also, das Leute. Manche sagen nein, ich schwör's hier. Wir gehen direkt starten mit einem guten äh, Robin. Zu dir jetzt erstmal. Wir testen jetzt deinen Döner, da sagst du gleich was zu. Aber Robin, womit überzeugst du mich heute? Was wird mich heute flashen? Warum du mir gerade... Du hast ja 1000 Döner, die du hier mit vorstellen könntest. Warum ja. wählst du diesen hier? Der Spieß, der Spieß das ist der absolute ja. Hammer. Okay. Den wirst du gleich sehen. Der hat das selber geschichtet. Ja. Und das schmeckt ganz anders als normaler Döner. Das okay. ist richtig special. Salam aleikum. Oh, guckt euch mal an. Ihr seht, wie das hier wabbelt, das Fleisch, ne? Das ist nicht gefroren, wenn das so eine Doppelbefestigung hat, dann ist es gefroren. Ja, das es mir noch mal genauer erklärt, das hat mit den Beförderungsmaßnahmen zu tun, blablabla. Aber der ist frisch geschichtet. Der fragt dich am Anfang, willst du den ähm, so Alman-mäßig oder sag äh. Original? Kennst du dich aus oder kennst du dich nicht aus? Frage? Okay, okay. Nehm einfach Original, das ist das Beste. Was Original und die haben so aber so auch richtiges Fladenbrot, da haben sie nur das. Die haben selbst gebacken, das auch noch. Gut, dann, dann gehen wir direkt rein, er winkt schon ja? hier. <lacht> <lacht> Geil, ja dann gucken wir mal. Und die zwei Brillenschlangen werden heute auch abreißen, Mann. <lacht> Sei ehrlich, wenn es an die Buletten rangeht, nimmst du die Brille ab oder lass du auf? Ah, oh, ich lass auf. Echt du lass ja, auf? Ja. Da muss man sehen. Da ist übrigens deine Freundin. <lacht> Welche habt ihr? Sieht gut aus. Das soll der beste Döner der Stadt sein. Habe ich mir sagen, sagt, sagt der mit der Brille da hinten. Ist, so. ist so. ne? 2005, 2004. Und das Fleisch, wir machen selber. Weil wir haben Fleisch rein hier oben. Wir machen frischendes Fleisch vom Dorf. Ah. Hier, jeden oh. Tag. Hier nehmen wir den Döner. Wir nehmen ihn so, wie du sagst. Original, ja, das so. ne? Das ist, das ist die. Was ist das für Soße, mein Lieber? Können wir dir zeigen, nochmal? Ja. Mach dir die. Ah, das ist ja schon eine special Specialsoße, ne? Das ist ja. schon special. Also ja. ich krieg heute einen Döner, wie ich ihn womöglich, noch, nee, wo ich hier noch nie gegessen habe. Also er schmeckt auch äh? nicht, wie du ihn kennst. Äh? Ich glaube, das ist das, ja. was hier kickt. gutes Fleisch, das nämlich Zwiebeln, Tomaten, wenn sie noch Petersilie reinmachen, auch gut. Aber das ist basic. Das ist so, wie ich das haben möchte. Das ist sehr gut. Also Jungs, Stunde weit. es wird jetzt der Döner getestet. Also der Döner sieht geil aus. Robin, sag ich dir wirklich, ihr seht durch und durch Selfmade. Hier hat man nochmal ein, ein dickes Stück Fett drin. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich finde das geil. Ich finde das geil und das Fett ist halt auch das, was einfach schmeckt, klar. Aber verstehe ich auch, wenn das jemand unappetitlich findet. Guck mal, wie schön braun auch das Ganze. erstmal sehr knusprig. Du merkst komplett dieses, ich sag mal, Toast-Feeling. Dankeschön, danke schön. Das ist schon mal optimal, on point. Also die Soße, die ihr drauf macht, ist sehr dominant, das muss man dazu sagen. Ne? Ich hätte es sogar komplett ohne besser gefunden. Ich muss jetzt drauf schauen, wie es ist, wenn hier hinten äh, mehr Fleisch kommt. Ich habe halt gerne, dass ich dieses Feeling habe, wirklich das Fleisch zu schmecken und es nicht von den Soßen überlagert wird. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Was ja auch interessant bei dem Döner finde, Robin, mhm. der ist nicht gewürzt überladen. Er ist sehr dezent noch, wird Fokus drauf gelegt, dass man halt die Zutaten auch noch schmeckt. Schade, die Soße ein bisschen zu doll, aber zum Hintergrund geht, geht es auf jeden Fall klar. Also ich nehme sogar noch mhm. extra Soße an. Mhm. Ich nehme extra das noch drauf, mhm. voll mein Geschmack. Es wird weniger zum Schluss da wo das Fleisch mehr wird, schmeckt man jetzt auch das Fleisch. Mhm. Es ist dezent, es ist alles selber produziert. Der hat schon alles hier Hand und Fuß. Christian, was hast du hier? eine komplett andere Erfahrung, wenn man es jetzt wirklich mit einem normalen Döner vergleicht, yeah, mit, mit, mit einem Standarddöner. Der ist lecker, aber halt anders. Ich finde ihn persönlich sehr lecker. Das ist so ein Döner, der ist sehr gewagt, um ihn in der Allgemeinheit zu präsentieren. Ich finde es echt geil. Ich glaube, ein normaler, der hingeht und einen normalen Döner kennt und isst, der ist von der Weise ein bisschen... Äh, sag ich mal, vom Kopf gestoßen, du hast halt mal eine kleine Sehne drin, du hast mal unter Umständen einen kleinen Knorpel drin, dann muss man schauen, was ist man für ein Typ. Ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, das ist nicht meins. Also abschließende Worte zu diesem Döner von mir, besonders, special, aber auf der anderen Seite auch sehr gewagt und das versuche ich jetzt einzuordnen, werde das sacken lassen und zum Schluss gibt es die Bewertung, aber erstmal natürlich dein Döner jetzt. Olive Tree Pasta. Das ist natürlich erstmal wenig vielversprechend, aber da ist auch noch ein Dönerschild. Das muss man dazu sagen. Ne? Also ich hoffe, man sieht das jetzt hier durch. Da ist auch noch ein Dönerschild. Was erwartet uns jetzt hier? Du wolltest eben schon was vom Messer sagen, aber ich habe dich nicht ausreden lassen, weil ich die Kamera noch nicht anhatte. Nee, dadurch, dass das hier ein sehr äh, hochverklinklierter Laden ist, haben die hier der Gerät. Haben die der Gerät? Die haben der Gerät, ja. <lacht> Okay. Und vom Döner her generell? Also wirklich ein lecker Standarddöner. Ja. Standarddöner. Ihr seid glatzen, -Brüder. <lacht> <lacht> Du strahlst richtig. Gefällt mir. Gefällt mir. Ihr habt da einen dicken Klopper, ne? Anspielst. Was ist da los? Seid ihr die Nummer 1 in Leipzig? Ja. Ja? Vom Geschmack auch oder nur vom Umsatz? Alle. Alle ne? Ja. Geil. Sieht gut aus. Guckt euch mal an. Ihr haben haben dicken, dicken Fleischbiss hier. Und der Gerät. Ist das notwendig hier? Das schafft ihr nicht mehr alleine, Dann ne? Braucht ihr der Gerät? Manchmal. Beste Mann im Laden, oder? Ja, der beste Mann er ist als erstes im Laden. <lacht> ist das überhaupt ein Döner oder ist das ein Drehspieß? Ein Drehspieß ja? ist das ein richtiger Döner? ist ein richtiger Döner. Ich habe zwei Jungs am Start. Wer mir den besseren Döner zeigt, kriegt 500 Euro. Okay. Ja, ja, ja. Und Wenn er es gewinnt, kriegt er 500 Euro. Und Denkt dran, euer Kommentar für die nächste Runde. Ihr könnt dabei sein und absahen. Wie ne? nehmen wir unseren Döner? Wie essen wir hier? Wir nehmen einen Standarddöner mit. Knoblauch, mhm. Curry und scharfe Soße. Auf Berlin angelegt. Ja. Knoblauch Curry scharf, okay. Und Gemüse komplett. Ich backen das nur für Extra. euch. Bäcker. Für ja? Türkischer für Bäcker. Türkischer Bäcker? Türkischer genau. Bäcker? Okay, sieht gut aus. Ah, ja. schön, schön Sesam obendrauf, Kümmel oben drauf. Kann was werden. Du sagst es irgendwas, es gibt was ganz Besonderes hier. Oder war das jemand anders, der das gesagt nee, hat? Ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Nee? <lacht> Und bist du jetzt ein bisschen eingeschüchtert bei dem Döner oder ein bist bisschen, du immer noch siegesicher? Ein bisschen, aber äh, die Bräunung ist noch nicht ganz optimal. Das wird am Ende das wichtige Kriterium also sein. Also ich sag's ja, dir, die heizen nicht richtig ein. Das kann der Gerät natürlich nicht so mit der Hand machen wie, ein, wie sag ich mal, ein Mitarbeiter mit einem Messer. Ah. Ähm, Kommt drauf an, ob dich hier die Soßen überzeugen. Ja, also Kräuter, Knoblauch, scharf kann richtig reinknallen. Kann ne? sein, Und da ja. kann halt so ein typischer sag ich mal, Hackfleischspieß auch schon heftig sein. Das sind einfach ah. die zwei besten Döner in Leipzig. Ah. Ja. Genau so, das wird ein hartes Wettbewerb okay. für dich. Also hättest du deinen nicht vorgeschlagen, hättest du den hier vorgeschlagen. Genau. Sieht schon gut aus, ja? Wir haben hier natürlich eine komplett andere Nummer, komplett andere Philosophie, die hier gefahren wird, als dieses Berliner Ding. Sag mal, auch Fleischqualität wird natürlich nicht so wertgelegt wie bei Haji Baba, aber du hast unter Umständen hier ein Gesamtpaket, ne? mit den Soßen, Geschmacksexplosionen, ganz anderes Brot, ganz andere Optik, alles ist einfach anders. <lacht> Was nicht überrascht, nicht im negativen Sinne, aber schon viel Salat auch drin. Also gefühlt hatte ich gerade wirklich deutlich mehr Salat und es war auch sehr im Fokus. Interessante Soßen aber. Interessante Soßen. Berliner Style. Da seht ihr halt noch mal schön Sesam, Kümmel. Ähm sozusagen, wenn ich nur auf die Soßen gehe, war ich nicht so der Fan von deiner Soße. Da fühle ich die ja deutlich besser von dem Döner. Das ist ja das Klassische, wie man es kennt in Berlin. Das machen sie auch gut. Sehr interessant mit dem Salat, dass sie da so viel Salat haben. Und Außenfleisch in den Salat. Nicht verkehrt. Jetzt merkt man wirklich auch den Sesam, den Kümmel. Geil. Das ist gut. Wir gehen rüber in die Bewertung. Ich gehe noch mal mit Zahlen. Und wir werden jetzt hier gleich die Bewertung machen. Zur Bewertung, ihr Lieben, zur Bewertung. Ich hole mal eben schon mal das Cash raus. Übrigens, ein Special. Solltet ihr echt voll eskalieren und die 30.000 Klicks voll machen und wir kommen auf das Maximalpreisgeld von 3.000 Euro in der nächsten Runde, ist die Regelung so, ab 30.000 kommt ein dritter Kandidat für das nächste Video mit dazu. Das auch für euch. Merkt euch das jetzt, das habe ich gesagt, ja, das müsst ihr euch merken. Hier haben wir die 500 Tacos. Ich habe heute irgendwie voll mit hier dem hier, ne? Ich, ich feier das aber. Also, erstmal Robin, dein Döner. Hatte Liebe! Dein Döner hatte Leidenschaft. Die lieben, was sie machen. Die haben eine Fleischerei dran. Das ist was anderes. Das ist was Besonderes. Aber trotzdem mit gewissen geschmacklichen Defiziten. Da habe ich schon bessere Selfmade-Döner gegessen. Die Soße hätte man für mich rauslassen können. War aber in Ordnung. Zum Schluss hat man sie kaum noch geschmeckt. Dein Döner, lieber Christian, war Standard sein Urbussvater. Das kann man nicht anders sagen. Die Soße haben sie aber gut gemacht. Die Soße haben sie gut gemacht, ob sie eingekauft waren oder nicht. Es war wirklich vernünftig. Fleisch war natürlich nichts bei dem Ding. Aber da geht man nicht hin, wenn man leidenschaftlicher Fleischesser ist, sage ich mal jetzt trotzdem geht man nicht zu dem Laden. Da möchte man das Gesamtergebnis. Dir, lieber Robin, gebe ich für deinen Döner 7,8 Punkte. Ohne so ohne diese Soße hätte das besser ausgesehen und es ist wirklich für mich auch privaten Döner, den ich wirklich hier wahrscheinlich bevorzugen würde. Für dich, lieber Christian, gibt es an dieser Stelle 6 Punkte. <lacht> 6 Punkte. Du bist der Gewinner, Robin. Ich wusste es. Der hebt sie nicht aus der Menge raus. Deshalb gibt es für dich die 500 Euro heute. Und ich frage dich auch: Nimmst du diese 500 Euro oder gehst du in eine zweite Runde um bis zu möglichen 3.000 Euro? Ist es dann äh, nur für Leipzig? In dem Fall, wenn du jetzt mitgehst, ist diese Runde nur für Leipzig wegen euren Kommentaren auch und sonst deutschlandweit. Es geht safe um 1.000 Euro, aber ich sag mal so, Leute, ich zähle auf euch zumindest bei 15.000, 20 20.000 Likes und dann gibt es nämlich zumindest 2.000 Euro. Ist ja auch schon was, aber bis zu 3.000 Euro kann das hochgehen. Was sagst du? Und es geht nicht mehr um Döner, es geht um eine Runde, die ich dann erst bekannt gebe. Ach so! Ja, es geht nicht mehr um Döner, es wird um was anderes. Nee, dann nehme ich die 500. Ehrlich? Ja, zu 100 Prozent. Sicher? Ich Kennst ja. du nicht mehr irgendwas anderem hier aus? Nee, ich bin nur der Dönerfreak. Was überletzt du den anderen? Die Like-Regelung zählt trotzdem. Für die nächste Runde, jetzt könnt ihr deutschlandweit euch bewerben. 10.000 Likes, 1.000 Euro, sprich 1.000 Likes, 100 Euro bis zu 3.000 Euro. Hier die 500 Euro für dich. Ja, danke fürs dabei sein, Jungs. Kommentieren, kommentieren, kommentieren, Es klappt. Gerne, gerne, ja. Das Klasse ist krasses Wetter, auf jeden Fall. Kuss Jungs an euch, hat Spaß gemacht. Und äh, an alle euch da draußen sage ich bis zum nächsten Mal, äh, ja, lasst den Daumen oben knallen.